Jetzt eine Fehlermeldung, die beim Erstellen von Wertelabels auftauchen kann. Und zwar habe ich hier versucht, einen Label-Container zu erstellen mit dem Namen YN und habe dort die Labels 1, Yes, 2, No versucht reinzuschreiben. Jetzt kommt die Fehlermeldung Label YN Already Defined. Wann tritt dieses Problem auf? Das Problem tritt immer dann auf, wenn Sie diesen Label-Container schon definiert haben, indem Sie diesen Befehl schon mal ausgeführt haben. Das heißt, ich habe diesen Befehl, so wie er da steht, in meinem Do-File einmal ausgeführt, dann habe ich irgendwas anderes gemacht und dann habe ich versucht, den Befehl nochmal auszuführen und dann kommt diese Fehlermeldung. Hier erkennt man ein wichtiges Prinzip in Starter und zwar kann jedes Element, beispielsweise hier dieser Label-Container, nur einmal definiert werden. Sobald das Element vorhanden ist, kann es nicht einfach überschrieben werden, weil dann ja die Ursprungsversion gelöscht würde. Das ist also eigentlich eine sinnvolle Funktion, damit man nicht aus Versehen einen Label-Container, den man schon definiert hat, überschreibt. Manchmal ist es ja aber so, dass man doch eben diese Fehlermeldung umgehen möchte, weil man seinen Do-File nochmal neu laufen lassen möchte. Dann hat man jetzt hier die Möglichkeit, an den Befehl eine Option hinten dran zu hängen. Ich wechsle einmal hier in den Do-File, um das zu zeigen. Und zwar kann ich hier die Option, Replace hinten dran hängen. Dann wird folgendes ähm, bewirkt. Starter ersetzt dann den bereits bestehenden Label-Container und führt diesen Befehl nochmal aus. Wenn das exakt derselbe Befehl ist, so wie ich ihn vorher schon ausgeführt habe, ändert sich also eigentlich gar nichts. Man muss aber schon ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn ich jetzt später einen anderen Label-Container definieren möchte und dort aus Versehen jetzt denselben Namen vergeben hätte, dann würde der bereits bestehende Label-Container überschrieben werden. Sie sehen hier also, dass es wichtig ist, immer daran zu denken, andere äh, Label-Container-Namen zu nehmen, wenn man einen neuen Label-Container erstellt. Wenn man nicht mit dieser Replace-Option hier arbeiten möchte, dann kann man natürlich auch so vorgehen, dass man immer den Rohdatensatz neu öffnet und dann erst den do wieder laufen lässt. Dann würde das Problem gar nicht erst auftreten.